So, einen wunderschönen guten Abend hier, wo sind wir eigentlich, eine Stunde entfernt? Eine Stunde entfernt, ja. Ja, knapp 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze und ich darf ganz herzlich Arian begrüßen. Servus. Du bisschen. bist, genau, du bist ja schon eine ganze Zeit hier und du hilfst, ich weiß nicht, wie viele Menschen du schon geholfen hast, rauszukommen, aber eine ganze Reihe. Einige, ja. Also alleine heute waren es 15, ja, drei Familien, ja, drei Frauen, rest Kinder, ja. Und es gibt ja tatsächlich in Deutschland eine ganze Menge Leute, die sagen, da gibt es gar keinen Krieg. Das ist alles ja, nur genau. Fake News, oder? Ganz genau, ja, ja. Was sagst du dazu? Also, so? ich habe Nachrichten bekommen, mich haben Leute gefragt, hier, ähm, sag mal, du bist vor Ort. Was mhm. ist da? Was spielt sich da ab? Da ist doch gar kein Krieg. Also, wir haben gehört, das ist kein Krieg. Das wird mhm. alles von den Medien so dargestellt, ja. ja. Da habe ich zu den Leuten gesagt, da kommt mal hier rein, fahrt mit mir 100 Kilometer rein und dann seht ihr, ob Krieg ist oder nicht. Ja. Also, ja. müssen die noch nicht mal. Kommt an die Grenze und dann seht ihr, was da abgeht und dann seht ihr, dass hier... Definitiv, ja. äh, es sind keine Fake News, was im Fernsehen gezeigt wird, ja. Du hast ja heute erzählt, dass du einige Bitten auch bekommen hast, mal bis nach Kiew zu fahren, um dort die ja, Frauenkonvois genau. rauszufahren, aber das ist gar nicht mehr möglich, weil die Infrastruktur... Brücken, genau, die Infrastruktur lässt nicht zu. Mhm. Die haben die Brücken gesprengt, damit auch keiner die Stadt so schnell einnehmen kann, damit die nicht reinkommen. Ähm, es sind Checkpoints ja. von Soldaten unterwegs, die kontrollieren dich, weil auch die Leute aus Belarus-Soldaten inzwischen in der Ukraine sind die auch die Ukrainer bekämpfen möchten mhm. und äh, ja, dementsprechend kommst du da gar nicht mehr rein. Mhm. Also es gibt Mittel und Wege, wie du reinkommst, aber die offiziellen Straßenbrücken sind gesprengt, damit da keiner rein kann. Ja, ja. Ist ja echt krass, weil offiziell die ganzen Medien in Deutschland, die sagen ja, also Weißrussland ist noch nicht da und, ja. und jetzt gibt es hier nein. die Stimmen, dass die in, inoffiziell schon da sind. Ja. Also es wird auch teilweise gesagt, ähm, wir sind hier an der polnischen Grenze. Mhm. In den Medien wird auch, auch nichts erwähnt. Die Ukrainer selbst sagen zu uns, passt auf, wenn ihr reinfahrt. Mhm. Wir haben schon gehört, dass russische Soldaten auch schon hier in der Nähe sind. Mhm. Also wahrscheinlich schon, hier. wahrscheinlich schon hier in der Nähe. Sch Sch Sch Sch wir waren äh, gestern, haben wir Medikamente übergeben. Mhm. Und äh, da unsere Kontaktperson in der Ukraine konnte nicht rauskommen, 20 Minuten vorher hat sie angerufen und hat gesagt, wir haben hier Fliegeralarm, wir müssen alle in den Bunker rein. Hm. Und das ist hier 20 Kilometer von der Grenze entfernt gewesen. auch ja, ist ja gleich da, um die Ecke. Ja. Ja, ja. Jetzt ist ja so, ich habe ja eine ganze Menge Geschäftspartner, Freunde, die nicht beim Bund waren. Also du warst ja beim Bund, hast auch gelebt Länge und her, dein, dein Kamerad auch. Also sage ja genau beide da ausgebildet trainiert und habt jetzt da trotz eurer Berufe die Zeit genommen, hier herzukommen zu helfen, Richtig, ja. was würdest du denn denen sagen, was die Leute hier brauchen? Also weil ich glaube, Klamotten liegen ja teilweise auf der Straße rum, habe Ganz ich gehört. genau, ja. Was brauchen die Also es ist tatsächlich so, dass in Deutschland gibt es auch viele Annahmestellen bei uns. Mhm. Wir sind aus Frankfurt. Kelkheim mhm. und so weiter und so fort die Klamotten annehmen, ja. ähm, angenommen haben, die nehmen gar nichts mehr an, weil die Lager überfüllt sind, weil die gar keine Räumlichkeiten mehr haben für Klamotten. Alle Leute bringen Klamotten ja. und hier vor Ort ist es auch ähm, nicht mehr, wird es nicht mehr benötigt. Die Leute gehen raus, die haben ihr Hab und Gut dabei, zwei, drei Koffer, mhm. die können gar nicht so viel mitschleppen. Krass, Klamotten ne? werden auch teilweise auf die Seite geschmissen, auch auf der ukrainischen Seite hinter der Grenze sieht man, dass da ganz viele Säcke mit Klamotten liegen, ja. Ja, die gar nicht mitgenommen werden. Was wichtig ist, was die brauchen, es sind Medikamente, ja. Verbandszeug, wenn jemand sich das auch leisten kann oder dafür investieren möchte, Helme, militärische Ausrüstung, ähm, Powerbanks ja. für die da drüben, damit mhm. die auch erreichbar sind, solche Sachen, Batterien, Taschenlampen, ja. das ist, ich habe eine Liste, da sind ganz viele Sachen drauf, aber wie gesagt, keine Klamotten mehr. Ja, die können wir ja unterhalb des Videos mal hin, kann ja, den ja, schicken als PDF. Ja. Da hast du ja selbst auch erlebt, dass man auch ein bisschen aufpassen soll, wenn man jetzt rüberfährt in die Ukraine, dort zu helfen. Man sollte also seine, seinen Plattenträger nicht unbedingt zeigen und andere es Ausrüstungsgegenstände. Ist, es ist halt, es kann sein natürlich, dass, dass du russische Soldaten triffst. Das ja. ist nicht passiert, aber auch die ukrainischen Soldaten, auch Zöllner. Ja. Ja. Wenn die sehen, du hast irgendwelche militärische Ausrüstung, wollen sie die dir abnehmen, ja. Ja, die wollen die haben, die fragen ja. dich. Du bringst Medizin rüber, Medikamente, Babynahrung. Das sind auch so Sachen, Babynahrung, Babyartikel, ja. Windeln, das brauchen die auch. Das allererste, was die sehen ist, militärische Ausrüstung, wollen die dir direkt abnehmen. Ja, ja krass. Und äh, wenn du jetzt sagst, ähm, von, der, äh, von der Hilfe, was die am wichtigsten brauchen, haben wir ja gehört, dass sie tatsächlich hier auch viele Fahrzeuge und Fahrer auch brauchen. Also man sagt ja auf der einen Seite, die Deutsche Bahn, das ist in den Medien gerade bei uns unterwegs, die ermöglicht ja das kostenfreie Fahren. Ja. Reicht es aus oder brauchen die? Nein, die? also es ist schon recht gut organisiert. Ja. Es fahren mhm. nach ähm, Lviv, mhm. ja, das ist eine Stadt 100 Kilometer von der Grenze entfernt, mhm. fahren polnische Reisebusse rein, ganz viele allgemeine Busse, Reisebusse, Stadtbusse, holen die Leute raus. Mhm. Aber es stehen immer noch viele Leute rum. Es gibt ganz viele Leute, also wir haben auch Kontaktpersonen, es gibt mhm. ganz viele Leute, die anrufen, auch mhm. aus Deutschland sagen, meine Familie ist hier, meine Familie ist dort, könnt ihr die vielleicht mitnehmen. Ja. Immer noch Bedarf, wenn jemand hier rüberkommt, große Fahrzeuge, mhm. ein Fahrer, vielleicht zwei Personen, nicht mhm. mit drei, vier Leute kommen, weil je mehr Plätze man hat, desto mehr Leute kann man mitnehmen. Mhm. Bedarf ist auf jeden Fall sehr groß, ja. Ja, ähm, ja das ist eigentlich das Wichtigste. Fahrer, ja. Leute, die Leute hier abholen können, mit nach Deutschland nehmen. Wie gesagt, große Transporter. Ja. Und du bist ja jetzt sozusagen... Ja, freiwillig hier. Also, freiwillig, du bist ja. ja nicht in irgendeiner Organisation Nein, oder gar nicht so. Auf eigene Kappe. Eigene Kappe. Gibt es denn da irgendwie Tipps, wo du sagst, die Leute, die noch jetzt da spenden wollen, weil sie körperlich oder zeitlich gar nicht die, oder von den Fähigkeiten gar nicht, du hast ja die ganzen Kompetenzen, du hast alles erlernt, erworben, du, du siehst auch fit aus, durchtrainiert, du hast eine dir, coole danke Ausrüstung. Dir, danke dir. Ihr habt ein cooles Fahrzeug draußen. Ja. Ähm, was würdest du denen denn empfehlen, wo die hin investieren oder spenden könnten? Hast du da ein paar Tipps? Also, ich sage es immer so: Es gibt natürlich große Hilfsorganisationen. Mhm. Da bekommt man im Endeffekt aber nicht mit, wo es hinkommt. Ja. Ja. Es gibt viele Leute, wie wir, ich will jetzt nicht sagen, spendet an uns. Ja, aber wir sind, Ort, so. wir sind hier vor Ort. Ich mhm. und äh, mein bester Freund, wir kennen das ganze Leben lang. Wir haben das spontan entschieden, hier hinzufahren. Mhm. Und äh, ja, private Leute, Facebook-Aufrufe, nur man muss halt immer schauen, wo es hingeht. Mhm. Ähm, es gibt in Polen zum Beispiel, mhm. auf Facebook findet man Anrufe, Aufrufe teilweise von angeblichen mhm. Ärzten. Ja. Ist schon sehr viel schief gelaufen, wurden Gelder gespendet, die sind dann komplett irgendwie untergegangen. Also am liebsten wirklich überprüfen, am besten verifizieren, wer ist vor Ort, wer hilft mhm. und dahin spenden. Die Leute, die wirklich hier vor Ort sind und die Sachen verteilen. Wir haben Kontaktpersonen in der Ukraine, die Krankenhäuser betreuen und so weiter und so fort. Mhm. Wir wissen, die Medikamente, die ganzen mhm. Mittel, werden auf Krankenhäuser verteilt. Nichts an Zöllner abgeben. Zöllner verkaufen die Sachen weiter, die geben die nicht weiter, die verkaufen die weiter. Ja. Also von daher wirklich ähm, nach Möglichkeit, wenn man eine Kontaktperson hat, an die die Sachen abgeben, ja. nicht hm. einfach an der Grenze an Zoll oder so. Ja. Wichtige Info. Ja, das bedeutet also, dass du ja die, die Connection hast. Du, hast. du kennst die Leute, du ja, weißt, wo es hinkommt und du kannst dafür sicherstellen, dass dann auch die Hilfe dort ankommt. Sie nicht wieder verkauft ganz genau, wird. Ganz genau, ja, sondern also, also eine Kontaktperson ist eine Dame, die macht die Management für die Krankenhäuser, ganz viele in, in, in der Ukraine. Mhm. Die kommen mit Transportern an die Grenze, mhm. übergeben die Sachen, die holen die Sachen ab und fahren die und von da aus werden die verteilt mhm. an alle Krankenhäuser, Altersheime, Kinderheime mhm. und so weiter und so fort. Ja. Cool. Und äh, wenn ich jetzt hier unter das Video so einen kleinen Link oder eine Kontoverbindung runtersetzen würde, Kannst du es gerne das? machen. Ja, Kannst cool. du gerne machen. Wie gesagt, wer möchte, mhm. Ja, jeder soll ja selbst entscheiden, woher ja. er spendet. Aber gerne. Wir sind hier seit Dienstag. Wir bleiben hier mindestens bis Sonntag mm. und am morgen wird sich entscheiden. Vielleicht bleiben wir noch eine Woche länger hier. Ja. Mm. Also wie gesagt, wir fahren eigentlich im Prinzip nur noch ins Land rein. Holen mm. Leute raus, fahren die entweder hier am Bahnhof, ja. setzen die in Zug oder zu ihren Familien, die nach Deutschland mitnehmen. Und vom Zeitfenster würdest du sagen, es lohnt sich jetzt noch, da zu unterstützen? Oder würdest du sagen, das geht Unterstützen? Jetzt? Nein, unterstützen auf jeden Fall. Ja. Lohnt es sich? Ähm, Mhm. Für die Leute, die hierhin kommen zum Unterstützen, mhm. Leute rausholen, ist wieder eine andere Sache, ob es sich für die lohnt, ins Land reinzufahren, die Ukraine. Mhm. Wenn man wieder raus möchte, je nach Tageszeit, kann es sein, dass man zwei Tage an der Grenze wartet, bis man wieder rauskommt. Deshalb lieber früh morgens raus. früh morgens. Oder, mhm. oder warten auf der polnischen Seite, die sollen rüberkommen, die dann da einsammeln. Ja. Super, Adrian, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Wir werden ja. es auf jeden Fall so machen, dass wir unter das Video einen Link setzen oder auch eine Möglichkeit, wo die Menschen investieren oder auch spenden können. Das schon mal vielen Dank. Ähm, gibt es von deiner Seite dann noch eine, eine Botschaft, eine Info, wo du sagst, diejenigen, die noch zu Hause sitzen und hin- und her gerissen sind zwischen den öffentlichen Medien und diesen Fake News, die es ja so gibt? dass ja, also, du dir mitgeben äh möchtest? das ist halt momentan so leider, vielleicht hat das auch was mit Covid zu tun, mit der Corona, dass mhm. es äh, inzwischen mehr Verschwörungstheoretiker gibt als sonst, mhm. ist meine Meinung. Äh, mich haben Leute gefragt, äh, wie ist es da vor Ort? Ja. Weil wir haben gehört, das ist gar keinen Krieg. In den Medien wird das gezeigt, hier gibt es ja. keinen Krieg. Da sage ich Leute, kommt hier hin, setzt euch mal uns das Auto, wir fahren, ja, euch 100, ist... wir fahren euch 100 Kilometer ins Land. Mhm. Und äh, dann ja, seht ihr, ob da Krieg ist. Wir lassen euch raus, dann seht ihr, ob da Krieg ist. Ja. Hier ist tatsächlich Krieg. Hier sind Frauen und Kinder, die ja. aus, aus der Ukraine rauskommen. Wirklich nur Frauen und Kinder. Die mhm. Männer müssen kämpfen. Mhm. Ähm, drin, jeder Mann ist bewaffnet. Brücken mhm. sind gesprengt. Da sieht sieht's aus wie... Also da ist Krieg. Es ist Krieg auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr helfen wollt, helft. Kommt hier hin, ein, zwei Leute, großer Transporter, holt die Leute hier raus. Alles klar. Du Adrian, ich spreche dir an der Stelle meinen Respekt aus, dass Danke ihr dir. schon vor uns hier wart, dass ihr schon viel geholfen habt und auch hier bleiben werdet. Und meine Appell an diese Stelle auch, also wenn ihr helfen wollt, direkt persönlich, gerne so, wie gerade Adrian es gesagt hat, oder indirekt über den Link, was ihr unter dem Video findet. Wir sind ja in Kontakt, ob du das machst, ob wir, es ist, was ich noch dazu sagen muss, wir haben eine sehr, sehr hohe, sehr starke Solidarität wahrgenommen in den letzten Tagen. Wir haben mit meinen besten Freunden auch über Facebook, über, Facebook, über Instagram, äh, nicht Instagram haben wir gar nicht, äh, Facebook und WhatsApp gemacht. Ja. Und es haben sich so viele Leute gemeldet, da haben die die Nummer weitergegeben, es haben sich fremde Leute gemeldet, es kommen jeden Tag Leute, die wollen mhm. helfen, die schicken Spenden, die schicken Transporter. Also mhm. es ist wirklich, hier ja, arbeitet man Hand in Hand. Ähm, wir werden täglich anrufen, könnt ihr die Familie rausholen, die Familie rausholen und so weiter. Also es läuft schon sehr, sehr krass. Wir haben wirklich so viel Zuspruch. Und äh, positive, ja.